Ja, hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video in der Make-up-Schule von Marbacher. Ihr habt im letzten Video gesehen, da habe ich zwei reizende Damen geschminkt. Natürlich muss ich jetzt hier, auch hier arbeiten. Darum ein weiteres. Hallo euch zwei. Da sind sie wunderschön, oder? Wunderbar. Ja. So, und ihr habt jetzt ein Thema, ja. ich möchte es nicht schminken. Mhm. Die Brille bitte gut zusammen weglegen. Danke. Oh. Liebe Mama, lieber Papa, es hat mich gefolgt, dass wir uns fast 40 Jahre gekannt haben. Hey! <lacht> Alles was kommt, rechts mit mir hinher? Tja. Und oh man, du meinst mal dabei auf die Stirn? Ja. <lacht> ja. Es gibt immer Momente, wo immer wirklich ich, mir wünsche, ich könnte laufen. <lacht> das das ist wirklich nichts bringen. Ja, ich würde auch. Na! <laughs> Mach wir den Lenkrad nicht kaputt, okay? Das war's, oder? Sind wir fertig? Ja. Der ja. hat unser Werk vollbracht. Harry Potter! Ja! Sag ja. uh, uh, uh, uh. mir bitte, aber der Harry Potter hat keinen Schnauze. Sieht schon schauweise aus wie bei Voldemort, aber macht ja nichts. Seine So eine Mischung. Ah, ja. Seid ihr zufrieden mit eurem Werk? Ja. ja das cool. Ist das war's soweit von hier, ich dass das ist jemals wieder begegnet in meinem Gesicht, ich danke euch beiden, vielen, vielen Dank für's Zuschauen. Immer wieder gerne. Gerne. Gern. Und ähm, ja, was einen Kommentar wer der schönste von uns ist und wir sehen uns beim nächsten Video nee, wieder. Mal zu wen grüßen? Ja, <lacht> in Instagram grüßen. Dir grüßen, Und unsere ganzen coolen Snapchat-Friends. Und Instagram. Ja. Ist uns wurscht, ist uns wurscht. Das war's. Äh, danke, ist uns wurscht. Wir schauen einfach gut aus. Zweck. Zweck. Zweck Zweck, Zweck.